Ramona, wir kennen uns schon so... Nein, Ramona, ich hab dich heute... Was? Zum... Okay, Ramona, du bist das Beste, was mir je... Ah! Nein, nein, nein. Okay. Ramona. Du und ich. Für immer. Okay. Komm mal runter. Meine persönliche Auszeit. Meine drei Minuten. Für mich und meine Zähne.